Von der Traube bis zur Creme. Etablierung und Massenvermehrung von Weintraubensuspensionszellen zur Herstellung eines Pflanzenzellkulturextrakts für die Kosmetikindustrie. In diesem Abschnitt steht die Aufnahme des Zellwachstums in einer Schüttelkolbenkultur im Mittelpunkt. Die etablierte Suspensionskultur wird zunächst in einem Erlenmeierkolben kultiviert. Es existieren verschiedene Formen der Erlenmeyerkolben für die Kultivierung von pflanzlichen Zellen. Beispielsweise aus Glas, mit Papier und Wattestopfen oder vorsterilisiert aus verschiedenen Kunststoffen als Einwegvariante. Der Erlenmeyerkolben ermöglicht eine einfache Kultivierung mit geringem finanziellem Aufwand. Für die Aufnahme einer Wachstumskinetik wird aus dem Schüttelkolben in regelmäßigen Abständen, beispielsweise einmal täglich, eine Probe entnommen. Dabei ist zu beachten, dass der Kolben bei der Probenahme kontinuierlich geschüttelt wird, damit die Zellen nicht sedimentieren und das Messergebnis verfälscht wird. Um ein Verklumpen der Pipettenspitze durch große Zellaggregate zu vermeiden, wird die Probe mit einer speziellen offenen Pipette entnommen. Es werden rund 10 ml an Zellsuspension in ein 15 ml tube überführt. Als erstes wird die Viabilität der Zellsuspension bestimmt. Die Viabilität gibt das Verhältnis von lebenden Zellen an der Gesamtzellmasse an. Für die Bestimmung werden 25 Mikroliter Zellsuspension entnommen. Die Entnahme erfolgt mit einer abgeschnittenen Pipettenspitze, um das Verstopfen durch Zellaggregate zu verhindern. Die Zellsuspension wird in ein 2 ml Eppendorf-Tube überführt und mit 75 µL Evans Blue gemischt. Der Farbstoff Evans Blue kann die Zellwand von toten Pflanzenzellen durchdringen und färbt diese dunkelblau. Lebende Zellen werden nicht eingefärbt. Ein Tropfen der gut durchmischten gefärbten Suspension wird nun auf einen Objektträger gegeben und unter dem Mikroskop bei zehnfacher Vergrößerung betrachtet. Die Viabilität berechnet sich aus dem Anteil nicht gefärbter lebender Zellen an der Gesamtheit der Zellen. Das 15 ml Zentrifugentube mit der restlichen Suspension wird anschließend bei 3000 RCF für 15 Minuten zentrifugiert, um die weiteren Messungen vorzubereiten. Nachdem die Zentrifugation beendet ist, wird das Tube vorsichtig entnommen. Zwei Bereiche sind nun klar unterscheidbar, das Zellsediment am Boden des Tubes und der klare Überstand. Durch die Bestimmung des Volumenanteils an Zellen am Gesamtvolumen kann das Packed Cell Volume, kurz PCV, bestimmt werden. Das PCV bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, das Biomassenwachstum zu verfolgen. Anschließend wird der zellfreie Überstand von der komprimierten Zellsuspension getrennt. Die Zellen können jetzt zur Bestimmung des Frisch- und Trockengewichtes genutzt werden. Der Überstand kann zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit, des pH-Wertes und für die Bestimmung der Metabolitkonzentration mittels HPLC verwendet werden. Beginnen wir mit der Bestimmung der Frischbiomassekonzentration. Im ersten Schritt wird eine getrocknete Petrischale ausgewogen und das Gewicht notiert. Anschließend wird ein Filterpapier auf die Filtrationsapparatur gelegt, leicht befeuchtet und die Apparatur zusammengesetzt. Im nächsten Schritt muss die komprimierte Zellmasse resuspendiert und rückstandsfrei in die Filtrationsapparatur überführt werden. Nun kann die Filtration gestartet werden, indem eine Vakuumpumpe an die Filtrationsapparatur angeschlossen und angeschaltet wird. Nach 3 Minuten wird die Vakuumpumpe abgestellt, die Apparatur vorsichtig auseinandergeschraubt und die getrockneten Zellen werden auf die Petrischale überführt. Die Petrischale wird abschließend erneut gewogen. Die Biofrischmasse errechnet sich aus der Differenz zwischen der vollen und leeren Petrischale. Für die Berechnung der Biofrischmassenkonzentration muss dieses Gewicht noch durch das Probevolumen dividiert werden. Für die Bestimmung der Biotrockenmasse wird die Petrischale mit Paraffin verschlossen und eingefroren. Nachdem die Proben komplett gefroren sind, können sie in die Gefriertrocknungsanlage gestellt werden, in welcher sie schonend getrocknet werden. Die Petrischale mit den getrockneten Zellen wird nun erneut gewogen. Die Trockenbiomassekonzentration berechnet sich analog zur Frischbiomassekonzentration. Der zellfreie Überstand wird für die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit und des pH-Wertes benutzt. Hierfür wird die zuvor kalibrierte Leitfähigkeitssonde in das Tube mit dem zellfreien Überstand gehalten. Die elektrische Leitfähigkeit ist abhängig von der Konzentration an gelösten Ionen. Da im Laufe einer Kultivierung vermehrt Ionen durch die Zellen aufgenommen werden, sinkt die elektrische Leitfähigkeit des Mediums. Die elektrische Leitfähigkeit ist damit eine einfache Methode, die Biomassekonzentration indirekt zu bestimmen. Die Bestimmung des pH-Wertes erfolgt mit einer zuvor ebenfalls kalibrierten pH-Sonde. Durch die Aufnahme verschiedener Ionen aus dem Medium in die Zellen ändert sich der pH-Wert während der Kultivierung. Einen besonders großen Einfluss haben dabei die Ammonium- und Nitrationen, wodurch der pH-Wert zwischen 4 und 6 schwankt. Ein zu niedriger oder zu hoher PR-Wert kann auf eine Infektion hindeuten. Der verbleibende Überstand kann eingefroren werden, um später mittels HPLC untersucht zu werden. Dies ermöglicht die Messung der verschiedenen Zucker und Ionen, wie beispielsweise Glucose, Saccharose, Ammonium, Phosphat und Nitrat. In diesem Video wurde die typische Probeanalyse einer Weintraubenkultur zusammengefasst. Zunächst wird die Probe mit einer offenen Pipette entnommen. Ein kleiner Anteil dieser Probe wird für die Bestimmung der Viabilität mittels Evans Blue genutzt. Der Rest wird zentrifugiert und das Packzellvolumen bestimmt. Die komprimierten Zellen werden resuspendiert, gefiltert und ausgewogen, um die Frischbiermasse zu bestimmen. Anschließend können sie noch gefriergetrocknet werden. Der zellfreie Überstand wird zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit und des Per-Wertes genutzt. Im folgenden Lernvideo wird die Kultivierung in einem wellendurchmischten Bergreaktor dargestellt.